Als ich ähm, 33 eingestudierte und arbeite die letzten zehn Jahre in der Werbung, äh, habe unter anderem zweimal, also ähm, berufslich, nicht, nicht als Parteimitglied, den SPÖ-Wahlkampf gemacht, also einmal für den, für den, den ersten Heinz Fischer-Wahlkampf und dann den SPÖ-Wahlkampf 2006 damals äh, als auch für uns für alle überraschend äh, Alfred Gusenbauer Bundeskanzler geworden ist und dass mein beruflicher mein beruflicher Hintergrund äh, politisch war ich ein paar Jahre Mitglied der Grünen bis zu den Grünen Vorwahlen 2000, 2009 2010 in Wien ähm, der eine oder andere kann sich erinnern was da alles schiefgegangen ist bei den Grünen das war dann so mein Buch mein Buch mit den Grünen mehr oder weniger und dann im Zuge der Wienwahl 2010 hat mich der Herr Repet damals äh, der Bezirksvorsteher in der Jungsstadt gemacht, für die Grünen. Er war immer parteifrei, aber auf einem grünen Mandat, Bezirksvorsteher der Grünen. Und da äh, kam es zu sehr unguten internen Konflikten. Er hat mich gefragt, ob ich ihn da unterstütze, um... was dann dazu geführt hat, dass er auch mit einer eigenen Bürgerliste kandidiert hat, ich mich gefragt, ob ich ihn da unterstütze, mich da habe ich, ähm, hab ich dann gemacht, habe den Wahlkampf mehr oder weniger für ihn organisiert. Und bin eben seit 2010 parteifreier Bezirksrat in der Josefstadt. Ein, der eine oder andere von den, Piraten, von den Wiener Piraten, damals war der Markus Stoff noch Vorsitzender, kann sich erinnern, weil die waren nämlich damals unsere Wahlbeobachter in den Wahl in, in der Josefstadt. So, aber jetzt zu dem, warum ich eigentlich hier bin. Ich kann mich mit vielen, wie schon gesagt, anschließen, was, ich da, was mein Vorredner gesagt hat. Ich würde nur das, was er gesagt hat, gerne ein bisschen konkreter machen. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, was könnte ich hier erzählen. Und das ist gar nicht so einfach. Und, ich, ich, und das soll jetzt mein Thema sein. Ich stelle mir vor, was würde ich machen, wenn ich Wahlkampfsleiter der Piraten für die nächste Nationalratswahl wäre? Und als erstes, als erstes, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich in den letzten zwei Jahren als Bezirksrat gelernt haben, als erstes würde ich mir bewusst machen und immer wieder bewusst machen, dass sich der allergrößte Teil der Bevölkerung für Politik so gut wie gar nicht interessiert. Ja, das, ist eine, das ist eine frustrierende, eine frustrierende Erkenntnis, ja, weil alle, die wir hier jetzt am Samstagnachmittag da sitzen, ja, interessieren uns für Politik ganz viele Leute da draußen interessieren sich kaum oder sehr, sehr wenig für Politik. Das ist leider, das ist leider so, das ist eine Erkenntnis, die ich sehr oft, äh, die ich leider sehr oft äh, wahrgenommen habe in den letzten drei Jahren als Netzwerker. Und das zweite, was man sich leider auch bewusst machen muss, ist, dass für sehr viele Leute da, der politische Horizont ja, bis zum eigenen Gartentür oder bis zur eigenen Straße, bis Oft bis zum vielleicht noch bis zum eigenen Bezirk äh, reicht und nicht weiter. Also ich habe ich hab als Bezirksrat ja, auf der untersten Ebene, auf der untersten politischen Ebene erlebt, Leute, die sagen, mir ist doch wurscht, was in Mariahilf passiert. Hauptsache bei mir Fahrt keiner durch die Gassen, weil die in Mariahilf dann einen Stau haben, ist mir egal. Ja. Und ich habe auch erlebt, ich will in meiner Gasse eine Fußgängerzone haben, und was in der nächsten Gasse passiert, ist mir wurscht. Ja. Also, und das ist, also die, das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich, vor dem die Piraten auch stehen. Das ist sehr viele sperrige, unhandliche Themen habt, ja, die, glaube ich, die schwer zu vermitteln sind und die auch vielen Leuten draußen schwer zu vermitteln sind. Aber jetzt ganz konkret, was würde ich machen, wenn, wenn ich Wahlkampfleiter des Beratens wäre? Ich würde als erstes, auch das haben wir schon gehört, das wurde schon gesagt, ich würde als erstes Themen reduzieren. Ja. Ich, ich weiß, es wird dem Berater immer vorgeworfen, wir haben keine Themen, es gibt oder zu wenig okay. Themen. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen, die Piraten haben genug Themen. Ich würde ich würd für den Wahlkampf und für, das, für, für die Leute draußen Themen reduzieren auf. Ich, ich nenne es jetzt zwei, drei, drei populistische Themen. Populistisch jetzt nicht negativ verstehen, ja, sondern Themen, die greifbar sind. Ja, die müssen sich überlegen, was das ist, Piratisch, aber Themen, die greifbar sind, die die den Leuten was Ich nenne ein Beispiel aus dem Wahlkampf 2010 der Grünen. Ich finde, ein gutes, ein gutes Thema, was die Grünen damals im Wiener Wahlkampf 2010 aufgegriffen haben, war die damals 100 Euro Jahreskarte, ob es jetzt die 365 Euro Jahreskarte, zu der es dann geworden ist, aber die 100 Euro Jahreskarte war, glaube ich, ein, ein, ein griffiges, konkretes Thema, auch sehr populistisch, weil die U-Bahn wird billiger, das war ein Thema, das man nicht gut spielen konnte. Ich glaube, ich glaube, dass man im Wahlkampf ein so ein griffiges, gutes Thema braucht, auf das man sich setzen kann. Das ist dann auch ein Thema, über das die Parteien, äh, über, die Parteien über das die Medien berichten könnten. Ja, was das jetzt bei den Piraten ist, kann, ich weiß es nicht. Ja, das müsste man, müsste man arbeiten. Das zweite, äh, oder der nächste Punkt, den ich auch, wurde auch schon angesprochen, ich würde auf wirklich, äh, ich würde auch ein, ein Kernteam definieren, ja? ich weiß, dass es ja auch wieder mit ein bisschen ein Problem mit basisdemokratischen Prozessen geht, aber ich würde wirklich ein Kernteam und drei, fünf, ich hätte jetzt gesagt, drei unter Anführungszeichen medientaufige ähm, Sprecher definieren, die dann, damit ein, ein Gesicht bekannt wird, ja, damit ein Gesicht in den Medien immer wieder auftritt, ja? und äh, weil, die Leute, weil Viele Leute wählen auch ein Gesicht dann im Endeffekt und jemanden, der aus irgendeinem Grund sympathisch ist, seriös ist. Das ist genau das, was wir in der, in, in, in der Josefstadt auch, äh, wovon wir profitiert haben. Wir hatten ein bisschen andere Voraussetzungen, aber wir, haben, wir sind praktisch bei Null gestartet und haben 12% bekommen. Ja? Und Ich glaube, ein ganz großer Faktor dabei war, dass wir ein sehr ein prominentes oder ein bekanntes Gesicht, ein ein in der Russisch das bekanntes Gesicht haben, das, die, das eine so, Vertrauensbasis hat, dem, dem die Leute vertraut haben und das dann auch gewählt wurde. Wichtig ist dabei, dass dieses Gesicht ja. aber auch ähm, authentisch, authentisch bleibt und äh, ganz klar, also ich sage jetzt mal, so wie ein, wie ein Alexander von der Bell jemand der authentisch ist, der auch zum Beispiel, und authentisch wird man zum Beispiel jemand man eingesteht, dass man etwas nicht weiß. Ja? Also kein Politiker man ist, ja, man, ist ja, man ist ja so, so als Politiker auch so, ich bezeichne mich jetzt als Politiker, man ist ja oft da irgendwie versucht, versucht zu sagen, äh, auf alles eine Antwort zu haben. Ich glaube, das ist sehr authentisch wenn man sagt, ich habe mal auf eine Frage auch keine Ahnung. Ja, und wenn die Frage ist, wo, wo ist unser Geld geblieben in den letzten Monaten, Jahren, ich weiß es nicht. Ja, oder ich, ich kann es mir vorstellen, aber ich habe nicht die endgültige Lösung. Zweiten Punkt habe ich mir notiert, es gibt auch Dinge, die ich nicht machen würde. Ja, und die ich, äh, die, was würde ich nicht machen, wenn ich Wahlkampfleiter der Piratenpartei wäre? Und ich würde, ich würde ähm, bestimmte, ich, ich nenne es jetzt mal Themen, mit denen man nicht gewinnen kann, ja, ähm, nicht spielen. Ja? Ich, ich bin Faces-Freund der Piratenpartei. Und da wird zum Beispiel jeder zweite Eintrag, den ich bei Facebook von den Piraten lese, ist über die Cannabis-Legalisierung. Ich glaube, ich glaube, ich traue mich zu sagen, damit gewinnt man keine Wahl. Ja. Ich, glaube dann, ich glaube, dass das mehr Leute abschreckt, als es, als es gewinnt. Und die Leute, die Leute, die, die, die Cannabis-Legalisierung, ich weiß, dass das ein wichtiges Thema ist, ja. oder für die Piraten ein wichtiges Thema ist, ich glaube aber, dass es die Leute, die es anspricht, die sind sowieso politisch schon hier irgendwie zu Hause. Und, ich, und die, ja, dies, aber alle anderen, oder sehr viele andere, glaube ich, kann das abschrecken. Es ist auch so ein das Thema, stimmt. das glaube ich für viele Leute politisch nicht so relevant ist. Dann gibt es auch, auch noch andere Themen. Ein Thema, bei dem ich, ich mich mal kennen. ganz konkret mal wirklich verbrannt habe, es gab mal in der Josefstadt oh, eine, eine auch eigentlich ein piratisches Thema, eine Diskussion über öffentliches WLAN, WLAN über WLAN in, in, in Amtsgebäuden und so weiter. Öffentliches WLAN, ich habe das unterstützt. Und ich habe dann sehr viel Prügel einstecken müssen von Leuten, die dann Angst hatten vor irgendwelchen Handystrahlungen, Gehirntumoren und so weiter. Wir alle wissen, dass das nicht stimmt und ich habe da versucht, den Leuten das zu erklären, dass man da kein Gehirntumor kriegt so. Das ist ein Also, wenn ich heute wieder vor dieser Frage stehen würde, ich würde das Thema einfach nicht mehr ansprechen, weil ich habe dafür nur Prügel eingesteckt und mit Leuten, mit, auch, da kann man dann auch einfach niemand diskutieren, ja, was soll ich jemanden also das würde ich mir einfach nicht mehr antun und ich glaube, ich glaube zum Beispiel Cannabis-Legalisierung wäre so ein, ein Thema, wo man so in, in dieselbe Richtung geht. Ähm, ein letzter ein Punkt, was ich auch erfahren habe, da ich aus diesem grünen Hintergrund komme, aber gut, das, das ist relativ banal, interne Streitigkeiten statuten, Diskussionen, warum jetzt, wer, warum jetzt wer intern mit wem nicht mehr kann, das sollte man aus der Öffentlichkeit äh, heraushalten, interessiert auch draußen niemand. Ein Punkt, den ich noch notiert habe, und der mir aber wichtig ist, da schließe ich an zu den, äh, den sprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, da, ja. um gewählt zu werden, seriös aufzutreten. Ähm, <lacht> da nenne ich jetzt ein Beispiel aus meiner beruflichen Praxis. Ich habe mal für die erste Bank gearbeitet und die hat eine, eine, eine, eine Marketing-Untersuchungen gemacht für ein Jugendkonto und da wurde untersucht, ob sozusagen jugendliche Zielgruppe 14 bis 18 gerne hätte, dass ihre Bankberater in Kapuzenpullis auftreten, so als Kumpel und so Hip-Hop-Musik. Und da ist, da ist mit, ganz großer, mit ganz großer Mehrheit rausgekommen, nein. Auch ein 14-Jähriger, der vielleicht nur 500 Euro am Konto hat oder noch weniger, auch der möchte, wenn es um Geld geht, das ist ein wichtiges Thema, jemanden gegenüber haben, ein Gegenüber haben, das seriös auftritt. Und ich glaube, ich glaub, dasselbe ist, ist in der Politik auch. Und ich glaube, dass das eine, eine Gefahr ist, in die man. Dann schließt jetzt ein bisschen an das Thema Aktionismus an. Ich glaube, dass das eine, eine Falle ist, in die man tappen kann. Also. Am Ende des Tages ist Politik irgendwie dann doch eine ernste Sache ja. und deswegen ist eine gewisse seriöse, eine, und, und dieses, diese Ernsthaftigkeit, glaube ich, ist auch wichtig zu vermitteln und auch, ist auch wichtig zu vermitteln den Leuten, hier geht es um viel, ja. hier geht es um die Zukunft unserer Kinder, sage ich jetzt mal, hier geht es um die Zukunft des Landes, der Welt und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema und da muss man auch aufpassen bei Aktionismus, dass man es nicht übertreibt und dass man sozusagen nicht das politische Ziel, etwas, was den Grünen sehr oft passiert, auch in letzter Zeit, dass man das politische Ziel nicht aus dem Aus verliert. Ja. Die Grünen, gerade in Wien, verlieren sich in Klappings, in irgendwelchen, die grüne Radwerkstatt, Radrettung und so weiter. Das ist zwar alles ganz wichtig, aber wo ist dann auch das politische, wo ist dann auch die politische Ernsthaftigkeit? Dankeschön. Uh. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, uh, mediale Inszenierungen zu finden, Geschichten für die Medien zu erzählen. Und ich glaube auch, das habe ich auch gelernt, in, in, auf Bezirksebene, das sind zwar andere Medien, aber wir haben auch wenig Geld. Wir haben keine, keine, keine Landespartei, keine, keine Bundespartei im Hintergrund. Auch wir haben relativ wenig, wir haben ein bisschen Geld, also man kriegt ja dann schon ein bisschen Geld, aber wir haben auch relativ wenig Geld und es da, hat sich auf Bezirkssebene gezeigt, dass es wichtig ist, langfristig Medienkontakte zu pflegen. Das ist, wir kommen vor in der Kronenzeitung, wir kommen selten, aber doch in Österreich vor, wir kommen aber vor allem auch in der Bezirkszeitung vor, es ist eine Zeitung, die dann doch ein paar Leute lesen und also es hat sich einfach bewährt, langfristig Medienkontakte ähm, aufzubauen und um die zu nutzen und gibt, man hat dann irgendwann ein gewisses Vertrauensverhältnis zu, zu Journalisten, das funktioniert ganz gut, was weniger gut funktioniert und was auch ganz wichtig ist und was auch lang, was ganz viel, viel Arbeit und viel Zeit braucht, sind persönliche Kontakte, ja. das, ist, das ist auf Bezirksebene vielleicht einfacher als auf, Landes auf Bundesebene. Aber es braucht viel Zeit, aber es bringt auch viel. Ja? Wenn, jemand, wenn ich mit jemandem rede und der kommt drauf, naja, das ist eigentlich gar nicht so ein Trotto und den könnte ich vielleicht das nächste Mal wieder wählen oder das ist eigentlich ein ganz. Dann, dann erzählt er das vielleicht seinen Bekannten, seinen Nachbarn und man hat da so einen gewissen Multiplikatoreffekt. Also persönliche Kontakte sind auch wirklich wichtig. Was, was, weniger, was glaube ich, weniger gut funktioniert, sind Blogs. Ja? Das ist zwar wichtig, glaube ich, vielleicht hier intern. Ich glaube nur, dass das Leute, die so nicht wahnsinnig politisch interessiert sind und die sich vielleicht jetzt nicht für ACTA, weil das gefallen nicht für ACTA interessiert, die lesen das auch nicht. Ich glaube zum Beispiel, Blogs sind zwar intern wichtig, ich glaube nur neue Wählerschichten erreicht man über einen Blog weniger. Ich glaube, ist meine Erfahrung dasselbe gilt für so Podiumsdiskussionen. Ja. Also, ich halte einmal im Monat eine Sprechstunde ab. Das funktioniert sehr mager, sage ich mal. Der Zulauf ist enden wollend und wenn wer kommt, dann sind das Querulanten, die, die irgendwo, den irgendwo ein gestört und so weiter. Also das ähm, habe ich eher schlechte Erfahrungen. Und zu guter Letzt ähm, schließe ich auch was an, wo ich schon, wo wir, äh, was wir schon gehört haben. Ich habe mir überlegt, ich habe die letzten zwei, drei Tage überlegt und es ist schwierig. Ja, dem überlegt ein klassischer Market Marketingbegriff. Was ist der USP, ja jetzt nicht böse sein, ich weiß es ist Politik und nicht mehr Verkaufen, kein Waschmittel, aber was ist der USP der Piratenpartei? Was ist, im Marketing heißt es die Unique Selling Proposition, also das Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei. Was ist, was ist der eine Punkt, die eine politische Forderung, die ich nur kriege, wenn ich die Piratenpartei wähle und ich nicht bei der ÖVP, nicht bei der SPÖ, nicht bei den Grünen, nicht sonst okay. Zum Beispiel, ja, also, und, und, und ich glaube, ich glaube dieses. Aber das muss, kommen, das muss man kommunizieren. Jetzt ist, jetzt ist die Frage beim kommen, ist es, ist es griffig? Ja, ist, ein, ist eigentlich ein ganz griffiges Thema, könnte man spielen, ja. Auf Grundeinkommen bin ich nicht gekommen. <lacht> um. Ich bin gekommen, ich habe ein bisschen nachrecherchiert. Ich bin gekommen, ich bin gekommen ähm, ja gut, auf Liquid Feedback. Ich glaube, dass das die Piratenpartei die einzige Partei, die Liquid Feedback hat. Ist aber auch ein bisschen ein sperriges Thema, befürchte ich. Dann ein Thema, das mir wichtig, wichtig, wichtig, aber ein Thema, das mir, über das ich vor, ein paar, vor einiger Zeit gestolpert bin, in, bei der Wahlkabine, die es da im Internet gibt. Und ein Thema, das dann auch medial so untergegangen ist war das die Diskussion um Beschneidungen, das war vor ein paar Monaten in Deutschland, über die Beschneidung von, der religiöse Beschneidung von, Kindern. und da, bin ich, da habe ich dann gemerkt, die, also laut Wahlkabine ist die Piratenpartei die einzige Partei, die, das, die dagegen auftritt, ja. Das ist jetzt ein kleines Thema, aber das ist zum Beispiel was, wo sich die Grünen nicht drüber trauen, ja, was ich eigentlich arg finde, weil man, warum wird die, die körperliche Integrität eines kleinen Kindes, wird ist weniger wert als die Religionsfreiheit der Eltern, die dann plötzlich einem Kind eine, ein Leben lang einen, einen, einen Körperteil also, abschneiden? Also, Ja, aber, aber das ist aber, aber das Wert das ist einer. Ich sage nicht, dass es das ist. Ja, darüber müssen wir vielleicht morgen noch einig werden. Ja, ja, genau. Die Das ist, da Wenn kann man... Da kann, Junge, und da drauf. Das ja, eben. Das, das, das glaube ich, ja, glaub ich auch. Das glaube Und deswegen steigen auch die Grünen nicht rein. Es ja. ist ein echtes Minenfeld. Aber, aber... Vielleicht braucht man so ein Minenfeld. Ja. Und ich meine, es ist auch insofern ein Minenfeld, weil man mit der Diskussion sofort im FÖ-Eck ist. Ja. Muss man sich überlegen. Das Zweite, was, das Letzte, was mir noch eingefallen <lacht> ist als us zu beraten, und damit bin ich dann auch am Ende war gerade gestern in den Medien der Fahrscheinlose öffentliche Nahverkehr. Wäre zum Beispiel auch ein Thema, das glaube ich sehr griffig ist, dass man spielen kann, das viele Leute betrifft, das sehr konkret ist. Aber was jetzt wirklich der USB ist und was äh, der Piraten, das weiß ich nicht, das müsst ihr vielleicht auch herausfinden. Ist es, ist es Liquid Feedback? Ist es das Grundeinkommen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht findet ihr morgen was. Und auf das würde ich dann setzen, weil ich glaube, dass es, ich glaub, dass es die, die, die Partei griffiger und wählbarer macht, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, bei dem sozusagen die Wähler, die Leute draußen wissen, okay, das bekomme ich, wenn ich die berate. Gut, damit bin ich ja eh schon am Ende. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der nächsten, bei der Nationalratswahl. Ich glaube, ich, glaube, ich sage ich sag noch eine Satz, ich befürchte, ich befürchte auch, dass es hart wird, die 4%. Hürde zu knacken, ja, aber ich bin auch ich bin auch der, Mar äh, der mein von Martin Ehrenhauser auch wenn es jetzt nicht klappt und das unterscheidet die Piraten von den Neos und von den von, von einem Team Stronach und von wen es da alle gibt, auch vom Hans-Peter Martin, ich glaube, dass die Piraten eine, eine, eine also ich glaube, dass die Piraten eine Bewegung sind, die es auch wenn es jetzt bei dieser Nationalratswahl nicht äh, klappt, weitergehen wird und ich glaube dass es eine Bewegung ist, die die von unten sozusagen über Bezirksgemeindeebenen, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren, in den Nationalrat, sein wird. Und ja, dafür wünsche ich euch alles Gute. Gibt es dazu Fragen? Also, der linke schon geht. jemand eine Frage? Schon einen anderen an. Ich, ja, also ich, ich kenne ich kenn persönlich Leute, die, die, ÖV, die wirklich ordentliche Kiefer sind und die ÖVP wählen. Ja. Also. Das, das sehe ich aber auch irgendwie logisch. Ja. <lacht> also, aber, das, aber das zeigt doch, das zeigt, doch auch, das zeigt ja dann auch wieder, dass das ein Thema offensichtlich ist, das nicht so relevant ist für Leute. Ja? Die sagen, Ja, Na, also ich bin, Entschuldigung, aber das sehe ich komplett anders. Das ist deswegen nicht relevant, weil es nicht relevant gemacht wird. Ich glaube, wenn wir diesen Freiheitsaspekt, der mit dem Kiffen und der Legalisierung des Kiffens verbunden ist, darum geht es nämlich. Es geht nicht darum, dass ich jemandem Drogen erlauben will. Es geht darum, dass ich die Freiheit, mir meine Droge zu wählen, äh, haben möchte. Und genau darum geht Und wenn es uns gelingt, diesen Aspekt der Freiheit den Leuten klarzumachen, auch denen, die jetzt ÖVP wählen, dann schaue ich mir an, ob uns die nicht alle wählen. Ja, nur da befürchte ich, dass, das, dass Freiheit so ein, ein bisschen zu abstrakt ist. Das ist auch das, ich, vorhin ist gerade gefallen, ACTA war so ein, ACTA könnte das. E e Aber der Heimburg, der Piraten sein. Ich bezweifle das, weil Akte, die meisten Leute sind bei Facebook und geben da alle ihre persönlichen Daten ganz freiwillig frei. Also, ich ziehe in zwei Akta ist wichtig, aber ich ziehe in Zweifel, ob das das Heimburg der, der nächsten Jahre ist, der Piraten also, Wir sehen da ein weiteres wunderbares Thema für die Session für morgen, aber der Jack noch kurz dazu. Ich würde ganz kurz sagen, dass das Thema so auf meinen Mist gewachsen, ist meine Schuld. <lacht> ähm, ich, würd aber, ich würde dir aber sehr zustimmen, das ist ein Thema, was ich nicht unbedingt spielen würde. Ich würde es auf jeden Fall so beibehalten, wie wir haben. Ich würde nicht zurückgehen. Ich würde ja, ja, entfernen. Äh, eins ganz kurz dazu. Er traut sich in das Minenfeld der Beschneidung und hat Angst vor dem Minenfeld des Suchtgifts. Das, das kann es nicht rein. sein. <lacht> Entweder oder. Okay, das müssen wir entscheiden. Ja, das müssen Sie entscheiden. Ich uh, ich Paul, wolltest du? Wollen wir beenden zum Hauptthema? Ja, Nein, das ist wahrscheinlich besser dann morgen. Sehr gut. Also, die Suchtgifts, die nicht mehr okay, ich, ich, ich wollte nur sagen, die Leute, die Angst vor Händen und die dann strahlen haben, die die nicht ah, ist Was ist, das das ist, die was euch ist das hier die einzige Alternative, das das ist das Ihr seid die Alternative. Wir also, muss bei den Themen rausholen. welche Themen nimmt man natürlich. Was die meisten Menschen dort ernsthaft Das sind die Top-Themen. Bei ja. uns ist ein Geldsystem. Keine am ja. Antworten. Dazu ja. braucht es Antworten. Die Top-Themen, darauf braucht es ja Antworten. Und darauf braucht sie alternative Antworten, die einfach die etablierten Parteien nicht geben können. Ja. Weil sie zu sehr verbandelt sind mit irgendwelchen finanzstarken Partikularinteressen, weil es ihnen nicht mehr möglich ist, dass sie diesen Wandel und diesen Reformprozess einleiten können. Genau diese Alternative, die müsst ihr müsst sein, das ist euer Gehirn. Ihr seid die einzige Alternative. Ja? Da können Sie sich nicht anschauen, das ist Er da bringt keine alternativen Lösungsvorschläge. Neos, ja? wir können gerne darüber sprechen. Ja. Also, Neos habe ich mir angeschaut, eine große Enttäuschung eigentlich. Ja. Das ist eine, eine, eine eine die neo für Partei sie im Bucher steht, also es sagen auch Neo zu mit Liberalen, zu Liberalen Ja, also it's more of the same, yeah. das das ja. Das Problem Straunach wird sich mit der Zeit selbst lösen. Das wird sich lösen, ja. Aber man sieht, man sieht, man, ja, man sieht am ja, Straunach, man sieht dann schon wieder mal, wie wenig sich die Leute wirklich damit auseinandersetzen, was sie da wählen, weil ich meine, der so kriegt 10% gar nicht. Das Der Geld sagt sechs. Ja, so traurig ist es. Aber es ist völlig logisch, Man was, was wählen die Leute? W wann wählen sie Alternativen? in Politik nur dann, wenn du ihnen etwas Besseres zu bieten hast, oder wenn sie wirklich schon so frustriert sind, dass sie wirklich nur mehr sagen, okay, blinde Kuh, wo haben. dich wo Wobei glaub ich glaube ich... Ich möchte noch, das möchte ich noch sagen, wobei ich glaube, gerade beim Stronach glaube ich, und das könnte auch wieder was sein, was vielleicht auch der USB oder so ein bisschen ein Punkt für die Piraten ist, denn Stronach, glaube ich, macht aus, die Leute, das stimmt, da gebe ich dir recht, die Leute sind sehr frustriert mit dem politischen System und den Stronach macht aus, dass er eigentlich das, das, das Gegenteil eine, die Antithese zu jedem Politiker ist. Ja? Er tritt auf in, in seiner Art, er ist einfach ein Nicht-Politiker. Ja? Vielleicht, vielleicht könnte das auch ein Faktor für die Piraten sein, dass das eben Leute sind, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit, einer, mit einem von euch gelesen, der sagte: Bei uns ist niemand durch seinen so Parteiapparat nach oben gekommen und durch die Jugendorganisation nach oben gekommen. Ja, das ist das, was ich jetzt auch auf Bezirksebene erlebe. Ja, jeder, der bei der SPÖ heute Bezirksrat ist, ist seit zehn Jahren von den roten Falten schon hoch und war beim APÖ schon irgendwas. Und Vielleicht, das könnte, und das ist auch das, was die Leute so an, was mich anwidert auch. Ja? Dass du, und wenn du bei den Grünen was werden willst, dann musst du doch schon bei der Gras gewesen sein, und musst du auch bei den Grünen ist nicht besser, ja? sich hocharbeiten und diese, diesen Strukturen vernetzt sein. Vielleicht ist, vielleicht ist das ein Punkt, ja? Sozusagen, das, was der Schrömer hier ja auch darstellt. Vielleicht ist das ein Punkt für die Beratung. Die Politiker, die eigentlich keine sind, oder die halt nicht diesen Politiker einer neuen Generation, sage ich jetzt mal, lassen Yeah. Yeah. Okay, uh, back in Mars.